Pokémon fangen. So, den zu fangen könnte etwas schwieriger sein, aber versuchen wir mal. Boom. Stalos. Ja. Und ja, wie man sehen kann, ich habe Raptor dabei. Und zwar deswegen. Weil mein Togemaru wird nicht in der Lage sein, das Ding zu paralysieren, weil es Boden ist zur Hälfte. Also ja muss man uns etwas Verstärkung holen aus unserem hauptteam und ja ich weiß genau was ich dagegen mache kampf der schlangen Boah. niemand ist da Aber wird das ding auf jeden fall nicht killen weil stars eine immense verteidigung okay damit kann ich leben Autsch. so halbwegs wir glaube ich oh gott das könnte ein bisschen ja okay das ist gut damit dürfte ich den so auf rot irgendwie bringen und auf geld mindestens 50 ist ein bisschen höher als ich übrigens mir vorgestellt hatte aber okay oh gott war ein Volltreffer. Okay, gut. So, und jetzt heißt es werfen, bis das Zeug geht. Ja. Werfen, was das Zeug geht, mein Gott. natürlich ist. Okay, das macht Raptor nichts, aber blöd ist, wenn er jetzt natürlich Schaufel einsetzt und unter die Erde geht. Dann kann ich kein Pokémon auf dem werfen. Weil ich ein bisschen doof fände. Also, es kommt rein. Ja. Naja so. jetzt kommen rein. Ja. Jawohl. So ein verdammtes X-Angriff einsetzen, wo ich nicht. Wusste was ich konnte kein Pokéball werfen, also irgendwas musste ich ja in der Runde machen. Muss ich einen X-Angriff machen aber erstmal entwicklungen wow, in kala und wir haben ja schon ninja tom aber ja ninjas aber wir wollen ja noch ninja turm ninja tom bekommt man wenn man einen freien platz hat in sein team wenn man den kader entwickelt was wird zufällig haben Okay und krebskop irgendwie so fünf sechs minuten gedauert übrigens dass ich dieses status gefangen habe geht noch finde ich ja, ein groß pokémon das mit seinen riesigen scheren wild um sich schlägt man sagt dass es sehr schwer zu trainieren sei Okay. Stahl aus, wurde ein Eintrag gemacht. Das heißt, dass der Körper von onyx so hart wie ein Diamant werde wenn es mehr als 100 Jahre lebt. Was hat das mit Stahl aus zu tun? Was? So, und. Hey. Nicht mal irgendwie im pokédex eintrag bekommen. Hallo. Hallöchen, wie geht es dir so? Hm. Verteidigung hoch. Da ist natürlich das Beste, was du haben kannst für den Jaton <lacht> mit 1KP kann treffer gut verkraften ein kp <lacht> okay äh, muss ich mal kurz in den pokédex gehen und den eintrag von miniatur suchen noch immer der ist da nummer 106 Ein ist das sonderbares pokémon das plötzlich auf rieshafterweise weise in einem pokéball auftaucht wenn den kader sich entwickelt ja cool auch als meiner lieblings pokémon alles klar weiter geht's okay ja, kommt schon auf uns zu alles klar <lacht> Ein Swiffer findest. So, sein ich voll überlevelt. als Swinger, Alter. Donna will Ich habe das ist ein guter Anfang, ne? er nicht? Ja, falls ihr es noch nicht bemerkt habt, wir versuchen hier die ganzen Oshis hier zu fangen, die ganzen dicken Brocken. Oder die, die schwert zu so entwickeln sind, muss ich sagen. Also ja, so, mit wird dem nebenleben töten. Ich auf Level 60. Fluch, okay, gut. Okay. Kann ich mit leben? Oh, Level 60. da könnte jetzt ein bisschen dauern, vielleicht. So, ja, ich kann nicht mit Trugschlag in seiner kaffee super wurf mhm. geil <lacht> ähm, ja war einfach mal so ein level 60 findest gefangen und übrigens all diese pokémon werden sich jetzt entwickeln da kommt noch dazu also ja damit kann ich jetzt locker durch die story gehen mit dem teil ne? also wegfegen Weil wir ja langweilig na nicht entwickelt sich. Noch mal so ein Run irgendwie sechs Pokémon bekommen. Siberio. Die Eissee, die es aus gefrorenem Atem erzeugt hat, sind härter als Stahl. Es schwimmt auf der Suche nach Futter durch die Eismeere. Okay, ja. Aber wenn die nicht immer direkt Neues lernen wollten, ne? Ja, ein bisschen schneller gehen, ja. ein Bronzong song und am ehrlich gesagt gerade auf dem Weg hierhin gefunden. Hat mir gedacht, ja, der hat war Jetzt also bräuchte ich da nicht fangen. <lacht> Was praktisch ist äh, man verhält es als Regenmacher, wird es wütend, trotzdem immer mit unheimlichen Stimmen, die wieder Ton einer Glocke klingt. Aha, Glocken klingen, die Stimmen war. Oh. So nächster, Apropos, das entwickelt sich. Hi. Teil finde ich auch cool. Hypoteros. Äh, manchmal bleiben in der Öffnung in seinen Körper Steine stecken. Lilithomif entfernen diese Steine, deswegen genießen sie seinen Schutz auf diese kleinen käfer ne oh, entwickelt sich <lacht> bramen hat sich ein braner war entwickelt schön Wollen die seinen ganzen körper bedecken können Erschütterungen auf erdbeben stärker erzeugen es ist altverwandt mit glibbung art verwandt ja, okay, macht Sinn. Ne? Nein, ja, das ist schon wieder so ein übertriebener Pokedex-Eintrag finde ich. Und wir es jemand weiß, ob es einen eigenen Willen hat. Über Radio es befehle aus der Jenseits Menschen Pokémon zu entführen. Mein Gott, müssen die alle so creepy Sachen haben irgendwie? Geist Pokémon. So, cool. Ähm, nächstes. So, wenn wir Glück haben, läuft dieser Kampf genauso leicht wie der letzte. Also komm her, ja wahrscheinlich auch wieder voll überlevelt ne okay bitte überlebt ein langer wenn damit willst du mich nicht erledigen oder Gott okay sicher safe äh, äh, äh, äh, Nadel Rakete Vergegen aber der ist zu Ja, komm, oh Gott. So, ich weiß nicht, ob du Fluch hast. Deswegen als Traumfresser, du hast Finster Aura oder Finsterwelle. Keine Ahnung, Angriff, irgendwas mit Finster, Miss finster Also, ja, ich muss erst mal gucken, ob du nicht fluch kannst, weil sonst bringe ich dich nämlich um aus Versehen. Nein, was mache ich da? <lacht> äh, Dreck, aber da du Traumfresser kannst, ne, nehme ich mal an, du kannst auch Hypnose. Ne? Du bist ja wohl nicht noch finster auch als angefahren, oder hm, so. alles mit Fluch, bitte. Weil anderen werde ich hier echt zufrieden. Super Wurf. Die stärkste Durchschlagskraft. Dreck. noch komm rein, bitte. Jawohl. Okay. Uff. etwas Frust erspart. 3000 Erfahrungspunkte. und die alle entwickeln sich schon mal wieder. So. Gut. Dann zeig mal. Was? Pump Hans entwickelt sich? Nein. Hm. Er hat schon immer Arme. Diese Reslaft Pokémon, ist eine Lehmpubenschein, die vor 20.000 Jahren von einem orten Volk angefertigt wurde. Ah, Überstrahl. Krass. So, von dem die Entwicklung haben wir ja schon gesehen, ne? puss K.O. K.O. Okto <lacht> K.O. Okto Jiu Jitsu Pokémon. Wird sein Körper besteht gänzlich aus Muskeln. Die schiere Stärke seines Würgegriffs, bei dem es sein Tentakel einsetzt, ist sagenhaft. Legendary oh. im aufhören jedes Mal irgendwie was Neues zu lernen, wenn ihr euch entwickelt. Ich benutze euch sowieso nicht. Oh. Lumpy. Ja, und spektakulär. <lacht> lantern, oh my lantern. <lacht> Sei ja nicht zuell, so, dass selbst aus 5000 Meter Tiefe in die Meeresoberfläche dringt. Boah. Ja, jetzt kommen die ganzen verzehrer nein, entfessler nein. Warum nicht Verkäufer, horten und dann verkaufen? Na, ja, entwickelt sich. Monte Carlo. So wird das ein Anspielung an irgendeinem Berg. Meistens ist es friedfertig, aber wenn Menschen eine Mine zugrunde richten, sieht es rot und verbrennt sich mit 1500 heißen Flammen. 1500 Grad heißen Flammen. Immer treiben Tremi. Dieses Pokémon ist so stark, es kann mit einem Fingerschnippen das ganze Universum vernichten. Schatten bei form plötzlich anfangen sich zu bewegen und zu lachen steckt zweifellos gegen ja dahinter äh, nein okay und wieder wie viele pokémon 5 naja 215 das ist klar Wir sehen uns beim nächsten pokémon ich habe noch keinen hut, -Hut mehr. ich habe noch nicht mal eins gesehen ich weiß noch nicht mal wie es aussieht in diesem spiel würde ich kann es nicht schwächen mit Trugschlag. Oder oh, kann ich doch... So aus, als wäre irgendwie ein Sandsturm. Hallo? Na gut, dann schwäche ich da den. Halt eigentlich paralysiert, aber anscheinend ist ja kein Sandsturm am Wüten. Das sah nämlich irgendwie so aus gerade. So. Okay. Ich wollte schon sagen, du halt jetzt trotzdem überlebst, ne? Durch Reflektor. von oh nein, ein Tipp. So. Komm her. Hey, Die Dinger kommen irgendwie immer, wenn ich die gerade nicht brauche. Boom, danke. Hey. Na, alles klar, dankeschön Ja, er steht immer auf ein Bein, es wechselt seinen Standbein so schnell, dass man es kaum sieht wie ein Flamingo. Gut, Na, du, komm mal her. Oh. Ein paar Schuft, dann wird es ja echt schwierig, irgendwie Pokémon zu finden, die ich noch nicht habe. Äh. Komm mal her, muss ja echt schon die Augen offen halten. nach allem weil ich noch nicht habe Aber jetzt hab ich ruhig einmal angreifen können kollege so das ding konnte sich nicht entwickeln ne? so werden es einfach so ziel gesehen ziel gefangen so, und jetzt entwickeln wir wieder zeugs glaube ich glaube ich oder man auch bereit zum entwickeln ja entwickelt sich da sieht auch irgendwie krass aus Tanastora denn die Hände denn sein Körper besteht aus sieben verschiedenen denn wobei der Kopf das sagen über die anderen Gliedmaßen hat. denn klar ja schneebedeck er entwickelt sich zu Dreckspizza. besser ich meine rex Dreckspizza drecks schwingt seinen großen arm wie hammer und betreibt damit gruppen von flampion die es auf schneebedeck abgesehen haben ich die mehrzahl hab von hammer hammer eigentlich nur hammer also nicht so also eine sachen da bin ich mir nicht so sicher und du, du entwickelst dich nicht in dieses dingen wat roy hatte da habe ich war verwechselt entwickelt sich hier in ding habe ich irgendwie voll vergessen aktilas ich habe gedacht da wäre irgendwie ein eisdach er hatte mit uns hier in arkt auf dem rücken schwimmt es wie ein Eisberg durch die kalten meere hohe breiten gerade Oh nein, ein Stahldrache. Den ich übrigens auch gesehen habe in dieser ein Route rote 10 sie sind bei Anglern beliebt, weil sie eine harte, weil sie ihnen harte Kämpfe liefern. Sie werden oft illegal in Teichen ausgesetzt, wobei sie, wodurch sie sich schneller verbreiten. Was? Verbrechen in Pokémon? Okay. Ähm, ja. Nächstes. Oh gott äh, ja warum nicht sich das ding durch level entwickelt dauert mir irgendwie zu lange da können wir direkt fangen so 50 ok oh nee. jetzt kommen wir ja nicht mit so was ja, wie gesagt das ding entwickelt sich was irgendwann ende level ende 40er level irgendwie das fm dann ich habe bis irgendwie was level 20 Nee, Fange ich mir lieber teil? Nein, er wird halt nicht meine AP? Ja. ja, bringt leider nicht viel, weil der Ruheort hat. Also, ja, jawohl, bleibt drin, bleibt drin, bleibt drin, bleibt drin. Jawohl, oh Gott, schön. Ja. Tut es leider nichts entwickeln. aber ja, Hallo oh Ein eisbütiges und brutales Pokémon es fügt seinen in der dunkler wehrlosen Gegnern gnadenlose Verletzungen zu. Alles klar. Guck, was ich hier noch gefunden habe. Giftstreich. Warum nicht? Cool. So, wenn wir schon mal hier sind, auch oh, Schafklaue. Kann ich mal niebel geben zum entwickeln. So, ich habe gerade hier irgendwas gesehen. Bist du denn? Ach so, ja, dich oder den anderen? mega einen von den beiden. Krabbel. Ich habe ich schon voll oft gesehen, aber ich habe mich irgendwie noch nie irgendwie Dazu überrungen euch zu fangen aus irgendeinem Grund. Oh. Mir jetzt nicht so weit an. Der Todesball von Freezer. Seine <lacht> Attacke. Hm. Überlebst du einen funkensprung von? Ich weiß gar nicht, was du für ein Typ bist. Bist du nicht auch irgendwie Geist oder so? Äh. Aber man hat eine Rakete. Okay, ja, ich mache trotzdem weiter. Ach, Mann, zweimal natürlich wieder. gut, nice ist jetzt werfen. Ja, ich habe meinen schläger genannt. Mein tokedemaru stanner Ich habe sie durch einen Angriff definiert. So. weil ich gefangen. Oh, sehr gut. Ja, der 15 lernt teleport. Hat seine Beute mit seinen schleierartigen Armen fest und zerrt sie, sie 8000 Meter tief ins Meer. Okay, und weißt du was? Deine Freundin schnappen wir uns auch noch. Aber warum nicht? Sie hat glaube ich nicht als Eintrag, aber was soll's so. ja, da? Steht schon gefangen. Donnerbälle ja. wahrscheinlich die gleichen Moves. Ne? Also wenn du eine Genesung hast, dann ist schon mal sehr nervig. Also ja, Pokéball fliegt und siegt. Ja. ja, geht doch. Was mein Freund ist, euch ich schon im Team. Okay, dann komme ich auch. Sehr gut. Und ist die treu. Und ja. Klack entwickelt sich, weil diese schwarz und weiß Pokémon so lange bis sie sich entwickeln. Von die Story ist irgendwie voll unterlevelt. Das Pokémon sich irgendwie entwickeln, sich erst am Ende Level 40 und weil ich der finale Boss ist gerade mal so Ende Level 40. Wenn ich mich nicht irre, Stachelspitzen können starke Elektrizität abfeuern. Im roten Zentralbestandteil sind Unmengen von Energie gespeichert. Nein, so haben die weiblichen irgendwie einen anderen Eintrag. Da möchte ich doch mal gucken. Ne? Haben genau den gleichen Eintrag, also ein bisschen enttäuschend. Okay, was soll's? Nächstes, so der könnte wehtun, aber was soll's? Und verschwindet die Musik manchmal hier? <lacht> ich weiß, die Musik einfach weg. Max ax okay. Ähm level 60 alles klar donner ist du bist nur drache wenn ich mich irre oh gott da ist aber normal oder ich schon überleben oh gott du oh. bist oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. nimm das, das ist. Ey. und jetzt ist es wieder werfen da ja, macht er mal Schaden an mich, dann hört meine Chance. außer also ich fange nicht direkt. Die Abend habe ich auch, weil ich hat voll Angst gegen wie zu kämpfen. Und dann lässt es sich einfach so fangen. Geil. Oh, was ist das denn? Okay, und nichts entwickelt sich okay. Seine riesigen, robusten Hauer sind größer als, sind sein größter Stolz. Es hält sich kräftig, es hält sie kräftig und gesund. in nehmen es an Erdelekt, um Mineralstoff aufzunehmen. So, mein Gott, das war ein komplizierter Satz. Okay, das war einfach als gedacht. Äh, nächstes. Ein Teil in dieser Gruppe hat mein Interesse geweckt. Und zwar das hier. Löcher, ja? Vanra. So Entwicklung von diesen Geisterdrachen? stark sind die hier 55 sind nur die Normalen? die Flieheim im hohen Gras. Was? Okay. Jemand hat war eine Geisterattacke, also komm mal her, Schläger. weiß halt nicht, was ich sonst machen soll mit dem Zug. Oh, mach mal ein bisschen Schwächen hier. Was? Ach ja, Ach, Ich vergaß. Oh, ehrlich. Auch damit. Ich hoffe, das ist eine physische Attacke. Eigentlich ans Donner. Gott. Aber Eisenstachel. Dann kommen mal her. Ein spezieller Wurf. Ja. ja. Jawohl. Sehr cool schon mal die nachentwicklung von diesem Ding Lebenstropfen tropfen nicht diese Feenattacken attacken diese fancy fehlen attacken du bist doch nur ein psycho pokémon da warst du jedenfalls mal übrigens entwickelt dich gerade in kilia ja. hm. Sich sein Trainer freut, tanzt es in einen Schweif von Energie fröhlich kreisend umher. So und du beim Fliegen ist es bis zu 200 km/h schnell. Es kämpft gemeinsam mit Grolldra und kümmert sich bis zu dessen Entwicklung um es. Aber es hat ein Grolldra auf dem Kopf. Okay, cool. <lacht> so okay, raus hier. nach mal einen kleinen Abstecher in diesem Wald gemacht und mal, was ich gefunden habe. Dieses sehr verstörend aussehende Vieh. Ja ehrlich? Wie gefällt er denn das dann? Ich schon sagen muss Pflanzen, ne? Da könnte richtig nervig werden. Na gut, dann werfen wir Bälle. Ja, ich bin schon gedacht, wow, aber natürlich zu bekämpfen, das könnte nervig werden. Super, Wolf. Ach, am schon. Ey. Ey, das auch ein Heilmove. Ey, wie viele Heilmoves hat denn der? Ist ja er nicht nicht so lange gedauert right. aber dieses creepy ding auch äh, mit blinkenden spuren lud es seine beute in den schlaf und saugt ihr dann über seine fingerspitzen die lebenskraft aus äh, ja okay für sind auch creepy so, dich habe ich gesucht ist Geist Dreck Eissturm glaube ich weiß gar nicht was du bist will aber ein wohltum des aroma bei sich aus es ist fehlgeschlagen war und dann kommt so was auch noch abgewehrt ich einen Moment weg hat der schon wieder schütteln wo ja ich auf damit bitte jetzt sich. Danke, ein Rotum ist darum, es ist fehlgeschlagen. So Weißt du noch, als ich den Ball auf dich geworfen habe und da stand irgendwie, ich konnte das nicht werfen. Jetzt kann ich da werfen. Jetzt bist du dran. Bam. So, und ich würde sagen, wir entwickeln abteil Teil auch mal, um zu sehen, was sich entwickelt. Ich meine, wir wissen, was sich entwickelt, aber wisst schon. Es hat eine einsame Seele, besitzt von einer abgestellten kalten Tasse Schwarz hier ergriffen und seid zu diesem Pokémon geworden. Krass. So, dieser eine Typ im Passback, der dreht mir ja irgendwie fast jeden zweiten Tag irgendwie so eine richtige Kanne an. Ich würde sagen, dann nutzen wir mal eine davon, um das Teil zu entwickeln direkt und uns auch diesen Eintrag hier zu holen. Ich habe irgendwie noch eine andere Tasse bekommen. Ich habe einmal, okay, anscheinend nicht. Äh alles klar dann eine rüssige kanne eben wie gesagt der verkauft mir fast am jeden zweiten tag also ja nutzt zwei mal ein wirklich, wirklich jetzt noch mal dadurch wenn ich jetzt eine andere kanne gebe Sie lassen sich in alten Teekannen nieder. Die meisten dieser kann sind billige Fälschungen, aber es gibt auch ein paar sehr seltene Originale. Tea time, was Hätte ich mir vielleicht mal angucken sollen. Und das macht aber okay. Ja, löchrige Kanne. Okay. Keine Ahnung. Egal. Nächstes. So, letztes Pokémon für heute ein sehr wohl ich glaube du bist da ne? bringt leider nichts kollege nee. Nee, du kannst irgendwie genesen oder irgendwie so was ich mache jetzt einfach weiter mit trugschlag genese das bringt nichts kollege mann und spezieller wurf natürlich das oh. sehr wohl wurde gefangen das her wohl ahnung mit sehr wohl gewaschen ja agilität das braucht das nebel auf jeden fall das ist ja nur eins der schnellsten pokémon aller zeiten der auf seinen Kopf erfasst, dass die Gefühle seines Gegenübers Männchen kümmern sich wie bedingt sie um ihre Trainer. Okay, sagen so, jetzt haben wir 130 Pokémon, 230 Pokémon, meine ich natürlich. Und ich würde sagen, das reicht für diesen Part. Ich glaube, das ist so auf einer halben Stunde irgendwie so. Alles kommt dazu hin äh. und ja, ähm, oh. Ach ja, die habe ich schon mal eine Samtflocke gegeben jeden fall so also ich weiß nicht ob du dich entwickelt ich glaube du entwickelt sich nicht nehme ich jetzt mal an da ja kommt euch mal an guckt euch dann alles an die ja Hälfte davon werde ich nicht benutzen aber was soll sie zu haben dann ist das ist das was wichtig ist gut muss ich sagen ich bedanke mich alle fürs zuschauen ich hoffe euch hat der bald gefallen wenn ja hinterlasst doch bitte ein like ein abo oder ein kommentar das würde mich sehr freuen und ich sehe euch dann in der nächsten folge wieder tschau tschau